Also, es ist das Spiel und. Ah! Ich... Lokito! Ich hab's durch deine Kofferin in dein Mikro gehört, ja. dass es bei dir geschrien hat. <lacht> <lacht>